Hallo und willkommen zurück bei meiner Videoreihe zum Thema Bewerbungsschreiben in einfacher Sprache. In diesem Video geht es um das Thema Lebenslauf. Die zwei anderen Videos zum Thema Anschreiben und Bewerbungsmappe findest du auf meinem Kanal. So, und damit geht es jetzt auch schon los. Der Umfang, also die Länge deines Lebenslaufs, sollte ungefähr eine Seite lang sein. Das Format ist tabellarisch und chronologisch. Tabellarisch meint, dass du alles in regelmäßigen Abständen aufführst und nicht, dass du eine sichtbare Tabelle anlegst. Chronologisch bedeutet, dass du chronologisch durch dein Leben gehst, also keine Zeitsprünge machst, sondern dir überlegst, ob du von der Vergangenheit in die Gegenwart berichtest oder von der Gegenwart, also dem aktuellsten Stand, in die Vergangenheit. Bei den Formulierungen solltest du dich stets kurz fassen, also keine langen Sätze schreiben. Die Schriftart, da benutzt du dieselbe wie im Anschreiben, eine klare und übersichtliche. Als kleiner Tipp, vermeide Lücken im Lebenslauf. Wenn es Zeiträume gibt, in denen du denkst, du hast nichts Besonderes gemacht, überlege nochmal, Hast du vielleicht einen Sprachkurs besucht oder eine Weiterbildung gemacht, ehrenamtlich irgendwo mitgeholfen, das kannst du auch alles in deinen Lebenslauf schreiben. So, als nächstes folgt jetzt ein Beispiel Lebenslauf, den ich mit dir zusammen durchgehen möchte. Ganz oben kommen die Angaben zu deiner Person, also dein Name, deine Adresse dein Geburtstag und Geburtsort. Bei der Telefonnummer und der E-Mail-Adresse achte darauf, dass sie aktuell sind und dass du sie regelmäßig kontrollierst, falls eine Antwort kommt. Hier rechts kannst du dann noch ein Bewerbungsfoto einfügen, wenn du möchtest. Das ist in Deutschland aber keine Pflicht, das kannst du dir frei aussuchen. So. Als nächstes entscheidest du dich jetzt, ob du von der Vergangenheit in die Gegenwart berichtest oder andersherum, also chronologisch. Mir persönlich ist es lieber, von dem Aktuellsten in die Vergangenheit zu berichten, damit man direkt sieht, was gerade in meinem Leben los ist. Also fange ich an mit den beruflichen Erfahrungen. Da ist links dann der Zeitraum aufgeführt, also M steht für Monat, J steht für Jahr und auf der rechten Seite die Tätigkeit. Das wären die beruflichen Erfahrungen. Als nächstes folgen dann die praktischen Erfahrungen und danach meine Schulbildung. So viel zu diesem Teil. Im nächsten geht es dann um die persönlichen Fähigkeiten und Kompetenzen. Hier schreibst du auf beispielsweise, welche Computerkenntnisse du hast oder welche Sprachkenntnisse du auch hast. Es ist immer gut, wenn deine Kompetenzen und deine Interessen zu der Stelle passen. Also schau dir die Stellenanzeige ganz genau an und schau, ob du Informationen dazu findest, was wichtig ist für diesen Beruf. Dann schreibst du noch deine persönlichen Stärken auf. Beispielsweise kannst du hier, wenn du dich in der gastronomie bewirbst oder im einzelhandel schreiben erfahren im umgang mit kunden oder gut im kundenkontakt dann kannst du noch als letztes deine hobbys aufschreiben hier ja, schreibst du einfach was dir gefällt und was du gerne magst und das gibt dem personalleiter der deine bewerbung liest, noch einen besseren gesamtüberblick über dich so und als allerletztes folgt dann der Ort, das Datum und deine Unterschrift. Diese kannst du digital einfügen oder wenn du das Ganze ausdruckst und per Post versendest, dann natürlich so unterschreiben. Das wäre alles zum Thema Lebenslauf und wie ein guter Lebenslauf aussehen sollte. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und wir sehen uns im nächsten Video zum Thema Bewerbungsmappe. Bis dann. Tschüss.